Fockst du die eins? Eins in Bürgen. Okay. Äh, zwei haben Position Entler, erreicht. Raptor Foxtrot. Raptor Foxtrot. Foxtrot, Raptor, Position südlich von Foxtrot 1. Schwere Waffe auf Fahrzeug, unter Helm. Licht rein, kommen. Antrag auf Bekämpfung. So verstanden, seid ihr weit genug weg, dass ich den äh, aus der Luft beschießen kann? Komm. Wir haben schon Wir genügend Ausfälle, Ausfälle davon gehabt. Gebt dem Bescheid, nicht. dass sie ausweichen sollen. Foxtrot 1, Foxtrot! Ja, verstanden. Achtung, erst mal gekämpft. Foxtrot 1, Foxtrot! Alle von Foxtrot 1, die mich hören, direkt zurück Richtung dort! Fahrzeug wird gekämpft! Ja, aber der ist wahrscheinlich ausgeblascht. Merci. you! We'll